Alles klar. Also, ich würde sagen, ihr geht jetzt erstmal auf demo.findeco.de. Hallo, Johannes. Und genau diese Seite. Und dann könnt ihr oben rechts auf Anmelden gehen und noch keinen Account hier registrieren, einen neuen Account erstellen. Das ist ja die Demo-Instanz jetzt. Da können wir treiben, was wir wollen. Das ist quasi nur dazu da, um den äh, Deko zu testen. Genau. Passwort festlegen, äh, E-Mail-Adresse festlegen, Nutzungsbedingungen und Datenschutzbedingungen muss man annehmen. Und dann kriegt man halt an diese E-Mail-Adresse äh, eine Mail und da ist ein Link drin und äh, wenn man den dann anklickt, dann wird der Account aktiviert. Also so wie die meisten anderen Registrierungen auch funktionieren. Oh, du solltest vielleicht kein Ö im Username für, verwenden. Okay. Jetzt muss ich ja was Also während ihr äh, eure E-Mails aktiviert, äh, kann ich ja mal noch äh, so ein bisschen was zu unserer Seite sagen, also auf fin.deco.de, da gibt es halt unseren Blog, da informieren wir über die neuesten Sachen, die mit der Entwicklung zu tun haben und äh, in eigenen Kategorien halt auch, äh, was es bei den Instanzen Neues gibt. Also wenn irgendwie ein Update gefahren wird bei der RLP-Instanz oder so, dann informieren wir darüber äh, auf dem Blog. Das kann man auch per RSS-Feed äh, abonnieren und so weiter. Und äh, was es auch als statische Seite gibt, ist unter Hilfe. Also der Blog war bei dir, der, das erste Tab. Unter Hilfe, da gibt es auch äh, zu Argumenten, Microblogging, äh, zu Orten und zu Vorschlägen schon mal äh, ein bisschen Hilfe. Bei findeco.de so. Nicht in der Demo, sondern also, www.findeko.de. Okay, okay. da das sieht so ähnlich aus. Und oben gibt es da ein Home Roadmap um Hilfe. Und. Er sagt mir, das wäre kein gültiger Aktivierungsprozess. Ich glaube, du hast die Seite zweimal geöffnet. Ich habe doppelt Guck mal, ob du das Fenster nochmal hast. Im Ende muss jetzt hier. Nee, in dem anderen Tab. Nicht registriert haben? Nee. Guck mal, wo das andere funktioniert. Ist, ich das ist Im Zweifelsfall kannst du versuchen, dich anzumelden und äh, mhm. gucken, ob dein Benutzername und Passwort ob das funktioniert. Ich weiß Ich nicht mehr. Ich okay. Passwort. Was ist noch, <lacht> das du noch welches? Du hast es mir nicht gesagt. <lacht> es ist das gleiche wie das Wort oben? Keine Ahnung. Alles klar, ich sehe hier wird äh, quasi schon mal direkt... Alle möglichen Funktionen getestet. Das war ja klar. Ja, also ich finde im Zusammenhang mit Findeko und ob die Bedienung jetzt intuitiv ist oder nicht, das hängt relativ stark damit zusammen, ob man halt versteht, wofür dieses Tool eigentlich gedacht ist. Nicht, wo hast du auf Wiederherstellen geklickt? so. Ja, ähm ich weiß. Also Ihr seid eindeutig. Chunkies. Der Alex mag Sicherheit. Und mag auch sichere Passwörter. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Wird es ja ändern? Okay. Also der Thomas ist drin. Wie steht es bei dir? Ich bin auch ganz einfach. Alles klar, gut. Ähm, dann fangen wir mal vorne an. Wir klicken einfach alle mal auf Start. Das ist nämlich so ein bisschen die, äh, die Einführung. Ähm, also links diese System-News sind äh, nur äh, links in den Blog rein, wo also da drauf, äh, auf neue Beiträge hingewiesen wird. Und äh, dann haben wir diese kurze Einführung darüber, was äh, Findeco eigentlich ist. Und äh, unten drunter dieses Manifest, wo äh, beschrieben wird, wie man Findeco benutzen sollte, damit äh, Findeco das ist, was vorher beschrieben wurde. Weil das nämlich äh, eigentlich nur dann äh, wirklich eine Diskussionsplattform ist, wenn halt auch wirklich äh, die Benutzer sie produktiv nutzen wollen. Für kein dauer ja, also es, Findico funktioniert effektiv nur, wenn also wenn halt eine Mehrheit von Nicht-Trollen da sind. Also wenn die Trolle die plötzlich die Mehrheit haben, dann bricht alles zusammen. Was jetzt wahrscheinlich bei jedem anderen Tool auch so wäre, aber äh, wir wollten halt darauf hinweisen. Es wird und moderiert, im Zweifelsfall? Äh, es wird nur moderiert, wenn irgendetwas rechtlich Relevantes passiert. Also wenn da irgendwie jemand Nazi-Propaganda ja. veröffentlicht oder so dann äh, können wir moderieren, aber äh, wir wollen das eigentlich nicht, weil eigentlich ist alles so geplant, dass nie moderiert werden muss. Theoretisch. Ja, also ich, ich erkläre jetzt einfach an der Stelle nochmal auch so ein bisschen für die Aufzeichnung. Äh, irgendwelche konkreten Fragen, die ich äh, an der Stelle schon mal beantworten kann oder so. Ja, ja was mich ein bisschen, als du das erste Mal das vorgestellt hatte, hat mich doch dieser Graph, das hat mich doch ein bisschen verwirrt. Also ich fand es schon gut, dass man dann auch mal eine abstrakte Sicht auf diese Sache hat. Aber ich habe das trotzdem, ich bin da nicht zurecht gekommen. Ja, also wenn du mir vielleicht eine Methode äh, vorschlagen kannst, äh, wie ich äh, diese zwei Sachen, also die Diskussion selber und diesen, diesen Graphen da, wie ich die am besten nutzen kann, um äh, ja, was zu, zu verfolgen oder auch zu so sehen, wo jetzt die guten Argumente sind, wie warum jetzt gerade ein Thema in eine andere Richtung gegangen ist, weil das da habe ich ein bisschen Probleme mit das irgendwie auszunehmen. Ja, also im Moment, äh, also gerade auf der Demo kann man natürlich vieles noch nicht so sehen, weil da einfach wenig Aktivität da ist. Die Datenbank ist ja gerade zurückgesetzt worden, das heißt die meisten Themen bestehen nur aus einem Vorschlag, da ist also quasi gar keine Diskussion dann. Das ist halt dann äh, insofern ein bisschen schwer zu sehen. Eigentlich sollte es so sein, dass du im Prinzip überall, wenn du da rumklickst, äh, laufende Diskussionen hast, das heißt es gibt äh, verschiedene Vorschläge, es gibt Argumente zu diesen Vorschlägen jeweils. Und es gibt dann wahrscheinlich auch Microblogging dazu. Okay. Und das sind halt dann einfach diese drei Spalten. Also auf der linken Spalte hast du halt die Argumente gesammelt. In der mittleren Spalte sind die Vorschläge samt äh, der Abhängigkeit, wo du so ein bisschen sehen kannst, wie es zu ihnen kam. Und auf der rechten Seite hast du halt, äh, also äh, Microblogging und Argumente sind jeweils für den ausgewählten Zus äh, Vorschlag. Also äh, ein Argument gilt quasi nicht unbedingt für die ganze Diskussion, sondern du kannst es halt an den, an den Vorschlag dran heften. Und äh, dadurch, dass die Vorschläge zusammenhängen können, heißt es dann unter Umständen, dass ein Argument, das du an einer Stelle erstellt hast, auch bei anderen Vorschlägen gilt. Mhm. Aber das probieren wir später einfach aus, weil das hat mit der Vererbung von Vorschlägen zu tun. Ja, das habe ich auch gesehen, dass dann dieser Spielwiese, das konnte ich argumente genannt worden, ja, und ich dann ja, ja den Zusammenhang nicht mehr erkannt irgendwann. Also, wie geht es das, darum, dass man dann vielleicht mal wirklich tatsächlich ernsthafte Diskussionen da mal aufbaut, wenn das nur eine Instanz ist? Äh, ähm. Ah ja, genau, die, du meinst wahrscheinlich die Spielwiese, wie sie war, weil wir äh, auch auf der RLP-Instanz, Insta äh, wir hatten dann Datenbank-Bug, und deswegen haben wir äh, halt Dinge gelöscht, die äh, durch den Bug erzeugt wurden. Und äh, in der Spielwiese haben wir uns halt getraut, einfach Vorschläge direkt zu löschen und äh, an allen anderen Stellen haben wir das per Hand zusammengeführt. Und ähm, ja, deswegen ist jetzt die äh, stark ausgedünnt und wieder deutlich übersichtlicher, die Spielwiese. wo muss ich jetzt hin? Okay, also. Ich dachte, ich erkläre trotzdem nochmal, wa was soll Findico. Also klar, die Idee ist, wir wollen äh, ineffektive Online-Medien wie Mailingliste oder Forum oder so wollen wir ersetzen. Und es geht halt um inhaltliche Diskussionen. Also es geht hier ganz bewusst nicht irgendwie um Personaldiskussionen oder so, dafür ist es nicht gemacht. Sondern äh, im Grunde genommen geht es halt um. Inhalte. Also man kann ja vielleicht einfach mal auf Inhalte klicken jetzt in der Demo-Instanz und äh, dann hat man halt direkt schon mal äh, vier Kategorien, die jetzt von uns vorgegeben sind. Das mhm. Die Inhalte, über die wir halt in dieser Findico-Instanz diskutieren, haben entweder mit dem Wahlprogramm Rheinland-Pfalz zu tun mhm. oder mit den Positionspapieren aus Rheinland-Pfalz oder der Satzung aus Rheinland-Pfalz und die Spielen ist es halt zum Testen. Also das ist quasi äh, der, der Rahmen, in, in diese Kategorien werden, sollen alle Diskussionen, die hier geführt werden, eingebettet werden mhm. und wenn jemand irgendwie eine politische Idee hat und sagt ah, ich möchte, was weiß ich, an der und der Stelle möchte ich ein Pumpspeicherkraftwerk errichten oder so und ich will, äh, dass das halt passiert, dann äh, wäre das halt meiner Meinung nach etwas, was zum Beispiel ins Wahlprogramm rein muss. Aber äh, wir wollen halt, dass das dann immer in einen Kontext eingebettet wird. Das heißt, dass du es nicht einfach sagst, ah, ich möchte das aber haben und es soll an geeigneter Stelle ins Wahlprogramm eingesortiert werden, sondern dass du halt dir erstmal das Wahlprogramm anguckst und sagst, ich entscheide jetzt selbst, an welche Stelle es passen könnte und schreibe es dann dorthin. Weil wenn dann sich jemand an dieser Diskussion um den neuen Vorschlag beteiligt, könnte er zum Beispiel als Negativargument beim Schreiben, das passt hier nicht so gut hin. Das sollte lieber woanders hin oder so. Und äh, insofern äh, denke ich, würde das halt dazu führen, dass dann auch äh, der Text der Vorschläge, die sich so ergeben, besser halt in einen Gesamtzusammenhang passen. auf der Seite hast du natürlich dann das Handicap, das im Zweifelsfall die Informationsgut für Einzelne so hoch ist, dass die nicht mehr verarbeiten können, wie sie damit überhaupt gehen. Also für mich macht es das zum Beispiel fast unmöglich, damit zu arbeiten, einfach weil ich komplexe Texte aufgrund Legasthenie nicht verarbeitet kriege. Ich kriege es einfach nicht mehr rein. Ja, also dann wäre es vielleicht schwierig für dich, äh, einen Vorschlag zu, vernünftig zu verorten, aber ähm, dadurch, dass du halt dieses Microblogging hast und das System dich schon darüber informiert, was halt äh, irgendwelche Benutzer, die du kennst, äh, so tun, äh, kann das halt sein, dass dann äh, zum Beispiel jemand deinen Vorschlag nimmt und ihn an die richtige Stelle tut. Dann steht halt nicht mehr dein Benutzername dabei, also im Moment steht eigentlich sowieso gar kein Benutzername dabei, ähm, aber äh, also äh, im Microblogging würde das halt auch unter dem Namen von dem anderen auftauchen aber es wäre halt dann im Endeffekt an der richtigen Stelle. Und darauf kommt es ja im Endeffekt ja, das auch kann an. Das ich mich fragen. Wenn dann nach deinem Beispiel jetzt hier so die geeignete Position in der Satzung oder sonst wo ein Programm einzufügen und dann irgendwie kristallisiert sich heraus, hallo, das ist jetzt irgendwie schlecht besser, ist wenn man das jetzt zwei Artikel weiter oben irgendwo einfügt, das ist dann irgendwo ein Endpunkt erreicht, wo man dann sagt, hallo, jetzt äh, ist das Ding abgeschlossen. Und äh, irgendjemand oder ich selber füge das, dieses Thema dann äh, an dieser Stelle ein oder macht das System das automatisch dann? Oder? Ähm, also im ja, Prinzip... Das gibt ja kaum was, wo man, dann, im also, Prinzip wenn man dann sieht, dass 50 Leute sagen dann, äh, hallo, das ist die falsche Stelle, das sollte vielleicht zwei Artikel weiter oben oder unten eingefügt werden. Das wäre ja sowas ähnliches wie eine, wie eine, wie eine Abstimmung, was schwagt. Das ist eigentlich meiner Meinung eher Sache von der AG Elektorat dass die die Ordnung dieser Sachen, die verabschiedet werden, entsprechend herstellt. Ja, also ich, ich habe halt die Hoffnung, dass die AG Lektorat zum Beispiel einfach Findico benutzt und äh, dann äh, zum Beispiel, wenn sie auf deinen Vorschlag gestoßen ist, sagt, der passt aber doch viel besser an die andere Stelle und das einfach macht. Also, dass sie sagt, wir haben diesen Vorschlag kopiert und der steht jetzt auch noch dort. Ich und weiß ob da... Ähm, ähm, zu entscheiden. Ich bin, bin dafür... Musst du wissen, wie arbeitet unsere AG Lektorat? Wenn ihr eine Spezialversion von Lektorat habt... Äh, Im Prinzip arbeitet Ingo, der das ja angezettelt hat, im Moment, überwiegend auf der Basis, okay, ich setze die Texte so, wie ich sie brauche und ich brauche dafür Hilfe. Ich weiß, dass Ingo hört, ne? ja? Also, die, die ag Lektorat ist ja im Prinzip eine Antwort darauf, dass wir teilweise ähm, ganz ungleich formulierte Anträge in rheinland hatten. Und äh, im Idealfall wäre es eigentlich so, wenn Findico total viel benutzt wird, dann bräuchte man die AG-Elektorat nicht, weil dann einfach sich das, das ist dann sozusagen in die Crowd verlagert. Dann macht da halt jeder mal so ein bisschen und im Endeffekt ist dann halt alles an der richtigen Stelle. Ich, ich würde sagen, wir machen das einfach mal an einem Beispiel. Wir brauchen jetzt ein Beispiel, irgendein politisches Thema, wo wir äh, sagen, wir würden das gerne, eine politische Idee, die jetzt äh, ins Wahlprogramm soll. Überwachung. Nein, einfach. Also du möchtest quasi Überwachung, eine Überwachungsinfrastruktur äh, aufbauen oder was? Nein, die Ablehnung derselben. Okay. okay, dann würde ich sagen, das sollte wahrscheinlich dann ins Wahlprogramm, also klicken wir mal in der Übersicht, die wir gerade haben, ins Wahlprogramm. So, was wir jetzt kriegen, ist ähm, das Wahlprogramm, im Prinzip der ganze Text, wobei ähm, der, der Einleitungstext als Ganzes dasteht und unten drunter eine Menge Unterpunkte sind, das ist halt die Struktur, wie unser Wahlprogramm im Moment ist. Und äh, die mit, über diesen orangenen Pfeil, wenn man da klickt, dann kann man sich so einen Unterpunkt ausklappen lassen, also dann wird es noch mehr Text, kann es auch wieder einklappen, wenn man mehr Übersicht haben will. Und, ähm, wir können uns jetzt also unter diesen ganzen Unterpunkten etwa einen Unterpunkt raussuchen, wo das jetzt besser reinpasst. Also wir sind gegen Überwachung. das quasi der zweite Punkt. Ja, Privatsphäre, Datenschutz oder wäre es eher Sicherheitspolitik, Sicherheitspolitik. Okay, dann können wir da jetzt einfach hingehen, indem wir auf den Titel klicken und nicht den Pfeil benutzen. Der Pfeil ist quasi nur da, um das auszuklappen, damit du äh, hier äh, im Prinzip eine Übersicht kriegst. Was beim Wahlprogramm ist, ist eigentlich eh zu lang. Da willst du erstmal rein navigieren an die richtige Stelle. Das heißt, wir gehen dann auf Sicherheitspolitik. Ähm, wir sehen auch immer, wo wir sind. Ne? Also oben äh, in dieser grauen Leiste, da ist jetzt links ein Häuschen, das heißt das ist sozusagen der, der Anfang, wo wir losgelegt haben. Ähm, dann im Wahlprogramm sind wir jetzt in Sicherheitspolitik. Da gibt es immer so Kurztitel, damit nicht immer der ganze <lacht> Titel übernommen wird. Ja, und äh, wie wir sehen, hat Sicherheitspolitik auch eine Menge Unterpunkte. Mhm. Passt es jetzt noch in einen dieser Unterpunkte rein? Das gehört zur Sicherheitspolitik. Also Gucken Sicherheit wir ähm, mal. Also wir haben vertrauliche Kommunikation, politische Bildung, biometrische Daten. Datensparsame Sicherheitspolitik. Eigentlich müssen einen neuen Abschnitt machen, der dann lautet Infrastrukturelle Begrenzung und Aufgabenbegrenzung der äh, Geheimdienste. Okay. Begrenzung der Geheimdienstzulässigkeit. Äh, Alles klar, wenn wir einen neuen Abschnitt wollen, dann klicken wir einfach mal unten auf neuen Abschnitt. Gut. Ähm, jetzt können wir den neuen Abschnitt schreiben. Also. Es gibt hier jetzt links das Textfeld, da wird der Abschnitt reingeschrieben. Rechts oben sieht man also eine Vorschau, wie der Abschnitt aussieht, wenn man ihn so formatiert. Und unten drunter halt äh, Hinweise, wie man das formatieren muss. Konkret ist es so, wenn ich einen Abschnitt erzeuge, oder wenn ich generell hier Texte drin habe, dann müssen die eine gewisse Struktur haben, damit wir die äh, in diesem gesamten Baum einen einbauen können. Das heißt, was äh, dort wo eine Überschrift muss angegeben sein, steht, muss tatsächlich eine Überschrift Heading 1 in, in Wiki Syntax stehen, damit man eine Überschrift hat, die an der Stelle stehen kann. Okay, ich versuche mal äh, das für die Aufzeichnung mitzuschreiben, was der Thomas schreibt. Das Zwar gerne rein, aber sobald es darum geht, irgendwelche Verformulierungen oder, oder Sachen da rein reinzuhauen, äh, sagen viele Leute: nee. Ja, also für, für, für den Deko ja brauchst du äh, die Überschriften ja, da man ja so eine und äh, wenn du Lust drauf hast, dann kannst du halt irgendwie kursiv oder fett gedruckt noch was einbauen, aber äh, viel mehr eigentlich nicht. Links gehen auch. Okay macht das mal noch mit. Also man könnte natürlich irgendwie einen visuellen Editor sich noch überlegen. Das wäre halt nochmal ein relativ großes Feature. Ja genau, dass man dann einfach so eine Art Eingabemaske hat, wo man dann sagen kann, hier das Überschrift im Feld, da tippt man das ein und dann hier ähm, Weil wir jetzt am, am Üben sind, würde ich sagen, ähm ich lasse den Thomas mal tippeln und dann gucke ich mir das mal an. Ich, ich fange jetzt mal an und sende als erstes den neuen Abschnitt ab, damit man quasi das sieht. Und ich fange mal mit einer ganz groben Idee an. Weil eigentlich ist es so, dass ich in Findico, wenn ich eine Idee habe, sage ich, okay, ich suche mir eine Stelle, wo das hinpassen könnte und dann hacke ich die irgendwie rein. Und es muss nicht zwingend gut formuliert sein. Natürlich ist es besser, wenn es gut formuliert ist von Anfang an, aber das ist keine Voraussetzung. Du kannst in Findico einfach sowas schreiben. Also schreibe ich mal, wir sind... Gegen Überwachung durch die CIA. So, ist jetzt ganz kurz cool, der Text. Auch nicht wirklich so sinnvoll. Würde ich jetzt in der Form nicht ins Wahlprogramm übernehmen wollen. Aber ich erstelle es einfach mal. Okay, dann jetzt hier unter F5, ne? Genau, wenn du dann also bei Sicherheitspolitik. Ja. Punkt, äh, unterstrich U, weil da ein und, ne? Wenn du da äh, zurückgehst, dann hast du ja oben in der URL äh, Wahlprogramm rlp.1-sicherheitspolitik-u.1 Das ist also äh, der Pfad, wo wir hingegangen sind. Steht auch genauso nochmal in dieser grauen Leiste, äh, wo man die Einzelnen anklicken kann. Und äh, jetzt ist äh, nicht nur diese 1 da, sondern es gibt jetzt nur 2 in dem Graphen. Ja, richtig. Genau, und äh, es gibt von äh, einen Pfeil von der 1 auf die 2. Mhm. Und ähm, dieser Pfeil sagt, dass aus der 1 die 2 erzeugt wurde. So, also jetzt sage ich erstmal abschicken, damit ich dann auch mitkomme. Ich habe jetzt auch irgendwas reingeschrieben eigentlich. Absenden, kann ne? Äh, kannst du machen, ja. Oder soll ich auf das gehen, was sie jetzt gemacht haben? Nee, tu das, tu das. Sende es ab. Genau, weil, also wir können jetzt auch mal aktualisieren. Dadurch, dass wir jetzt gleichzeitig was geschrieben haben, haben wir beide ausgehend von der 1 eine neue Version erzeugt. Ich habe die 2 erzeugt, ich war nämlich ein bisschen schneller beim Erzeugen äh, als der Thomas. Der Thomas hat die 3 erzeugt. So, äh, diese drei äh, Abschnitte, die konkurrieren jetzt miteinander. Also die 1 ist quasi die, die wir vorher, die im beschlossenen Programm steht. Bei der 2 äh, gibt es einen zusätzlichen Abschnitt unten, Begrenzung der Geheimdienste. Den äh, kann man... Äh, genau, du bist äh, in der 3, Thomas. Da gibt es den, also einen Abschnitt, der genauso heißt. Also man merkt, äh, die können durchaus ähnlich sein, diese Vorschläge. Aber prinzipiell sind die konkurrierend. Also äh, du kannst dich halt eigentlich nur für einen dieser drei Vorschläge entscheiden. Okay, ich habe jetzt einfach mal auf die 2 geklickt. Um zu navigieren müsste, bräuchte ich ja die linke, äh, die linke Spalte dann, ne? Nee, die, äh, die linke Spalte brauchst du nicht. Du brauchst eigentlich, wenn du auf die 2 klickst, ja. dann äh, siehst du den ganzen bisherigen Text ja. mit den ganzen Unterabschnitten. Mhm. Und das es unterscheidet sich halt nur dadurch, dass es den letzten Abschnitt jetzt gibt. Der hat vorher gefehlt. Ja, wo ist der? Wo sehe ich den? Äh, Der ist ganz unten. wenn du da scrollst. Ah, Genau, äh, das ist in dem in, bei der 1 gibt es den nicht und deswegen ist es ein neuer Vorschlag. Könnte Ja, das ist das, das so. im Moment am meisten nachgefragte Feature, äh, die äh, verschiedene Vorschläge zu vergleichen. So, ähm, jetzt sage ich mal, äh, Thomas' Text ist eigentlich ähm, besser, der hat da schon mal mehr äh, Sachen drin und äh, eigentlich ungefähr das gleiche äh, wie das, was ich geschrieben habe, nur besser ausformuliert. Also steht hier äh, nur neutral, also wenn ich jetzt meinen Text anfüge, eine Verbesserung von deinem machen will, dann steht hier nur neutral oder kontra. Ähm, Folgendes, also gut, du bist jetzt in der 2, nur damit man das mal ein bisschen ja, nachvollzieht. Und dann äh, bist du hast du auf den, auf Begrenzung der Geheimdienste drauf geklickt ja. genau, dann Neu. bist du nämlich jetzt eine, eine Ebene tiefer gegangen, weil ja. es jetzt in Sicherheitspolitik Punkt 2 gibt es nämlich Begrenzung der Geheimdienste Punkt 1, also bisher gibt es noch keine ja. Varianten hier und jetzt möchtest du einen neuen, äh, eine neue Verbesserung machen, genau. genau, also du hast jetzt auf Neue Verbesserung geklickt und ähm, dann ist es so, bei einer Verbesserung, dass wir im Prinzip fordern, dass du zusätzlich, also zusätzlich zu dem geänderten Text auch noch ein Argument angibst. Weil du musst ja irgendwie einen Grund gehabt haben, warum du es verbessern wolltest. Und den Grund den schreibst du einfach dazu. Also der Thomas verfasst gerade was ein Argument, das heißt der Inhalt reicht nicht weit genug und dieses Argument wird, wenn er das jetzt abschickt, dem Ursprünglichen, also meinem äh, Vorschlag, dem Punkt 1, wird es hinzugefügt, Und das wenn Argument. Und er dann ist er nur weiterentwickelt. Und bei deinem, also bei dem jetzt weiterentwickelten, der neu erzeugt wird, ist dieses Argument nicht da, weil äh, dort hast du das ja behoben, das Problem, was das Argument beschreibt. Ich willst du wissen, ob es neutral oder kontra ist, aber eigentlich… Genau, dein Argument muss… also du willst ja was verbessern, das heißt, das Argument kann nicht äh, positiv gewesen sein, deswegen sagst du, äh, ich bin gegen den, weil der geht nicht weit genug. Deswegen ja, ist es ein Kontraargument. Genau, ich gehe jetzt mal zurück, ohne da irgendwas äh, zu verändern. Jetzt gibt es die, den von mir erzeugten Text in der 1, wir sind gegen, die Über äh, gegen Überwachung durch die CIA. Der ist jetzt nicht so äh, ausgefeilt und äh, die 2 ist jetzt erweitert durch den Thomas. Okay. Und ähm, der Punkt ist der, ich äh, habe jetzt dadurch, dass ich die 1 erzeugt habe, äh, wurde da automatisch hinzugefügt, dass ich dem folge. Das ist nämlich das ist ein ganz wichtiges Feature. Es sind immer diese gelben Pfeile, äh, diese gelben Sterne. Das sind entweder, also entweder nicht ausgefüllte Sterne oder silberne Sterne oder goldene Sterne. Und neben dem Titel. Ach, die, schaffen die uh, okay. Genau. Also ich weiß nicht, bei, bei welchem bist du denn jetzt? Bei ich bin jetzt bei der Erweiterung von deinem Vorschlag. Genau, also äh, Wahlprogramm LP Sicherheitspolitik Punkt 2, Begrenzung <lacht> der Geheimdienste 2. Genau. Genau. Äh, dann kannst du, wenn du sagst, ich finde ähm, den zweiten gut und den ersten nicht, könntest du einfach bei dem zweiten sagen, ich klicke auf den Folgen, äh, Stern und äh, Ansonsten, also bei der 1 halt nicht und dadurch wird der größer und äh, das außenrum, also diese, dieser Kreis, ist eigentlich ein Diagramm. Und äh, der besagt halt, äh, im Moment ist das äh, halbseitig weiß und halbseitig grau. Das liegt daran, dass es bisher genau zwei Bauts für diesen Vorschlag gibt. Mhm. Der eine ist von Thomas, der hat ihn erstellt und beim Erstellen geht man davon aus, dass du es eh unterstützt, was du gerade geschrieben hast. Mhm. Das heißt, du folgst deinem eigenen Vorschlag. Das Weiß ist also die Unterstützung vom Thomas. Und ich habe dir die 1 erzeugt. Das heißt, ich habe der 1 bin der 1 gefolgt und die, wurde aus, die 2 wurde aus der 1 erstellt. Und deswegen ist meine Unterstützung jetzt erstmal übertragen worden auf die 2. Die könnte ich jetzt aber entziehen, wenn ich das möchte. Dann würde noch ein dunkelgrauer Balken dazukommen. Und äh, genau das gleiche, könnt, also du könntest quasi auch äh, sagen ja, ich fand irgendwie den, den ersten Text, den fand ich gut, aber die Erweiterung von Thomas gefällt mir gar nicht. Dann könntest du der 1 folgen, dann ist auf der 2 auch so ein vererbter Folgen drauf, also so ein silberner äh, Stern und den kannst du dann entziehen. Also wenn du dann nochmal klickst dann äh, ist er erst ausgefüllt und wenn du dann nochmal klickst, ist er leer. Und äh, dadurch hast du es dann entzogen. Genau, der, äh, der Thomas ist jetzt dazu übergegangen, schon mal Argumente für die zwei zu sammeln. Ich habe das Gefühl, ich muss hier kaum was erklären, also das funktioniert hier hervorragend. hier Also die Argumente werden halt einfach äh, auf der linken Seite gesammelt mhm, okay. und ähm, und dort auch angezeigt, deshalb muss die Überschrift... Genau, also wenn ich jetzt sage, ja, ich finde aber eigentlich äh, Thomas' Argument total gut, dann kann ich dem jetzt zum Beispiel auch folgen. Ist das jetzt ein System, das automatisch, wenn jemand äh, irgendwelche Veränderungen stattfindet, dass sie automatisch geupdatet werden auf der Ansicht der anderen Leute? Oder muss man dann immer f 5 drücken dann zur Sicherheit? Ähm, also es, es wird nicht gepusht vom Server. Genau. Also du musst schon gelegentlich updaten, aber jedes Mal, wenn du irgendwie Reload machst, ist es dann äh, upgedatet okay. Also hast du ja Microblogging die Info, was sich verändert hat, weil das dürfte durchlaufen. Das wird gepusht. Nee, das wird auch nicht gepusht also. zu dir. Genau, und wie ihr jetzt seht, ne, äh, gibt es jetzt auch schon Microblogging zu diesem Thema. Mhm. Äh, und zwar die äh, vom System erstellten Meldungen darüber dass äh, der Thomas den Vorschlag 2 er erzeugt hat und dass er ein Argument hinzugefügt hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur dem Thomas folge und von diesem Thema hier gar keinen Wind bekommen habe, dann sehe ich das in meiner Microblogging-Timeline drin. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen großen Button aktualisieren. Ähm, ja, also du kannst ja einfach nicht den... den Browser aktualisieren button Aber okay, ich, ich äh, könnte mir das irgendwo notieren. Vielleicht. Wie viele Pro-Argumente kann man denn für seine Sachen abgeben? So viele wie du willst. <lacht> Ja, das ist, also ich rede jetzt über etwas, äh, was wir noch nicht implementieren konnten, weil das System noch nicht genug benutzt wird. Du kannst so viele äh, Vorschläge erzeugen, wie du willst, du kannst so viele Argumente erzeugen, wie du willst. Und du kannst so viel microbloggen, wie du willst. Bei microbloggen ist das nicht so das Problem, das ist wie bei Twitter, wenn dann werden halt Ältere irgendwann ausgeblendet und so. Aber äh, bei den Vorschlägen, bei den Argumenten könnte es ja sein, dass es extrem unübersichtlich wird dann. Genau, und äh, dafür wollen wir das halt sortieren und dafür benutzen wir diese Folgenmarkierung. Äh, Wenn ich hier zehn Plus-Argumente machen kann, diese Plusargumente argumente die sind ja später für die Bewertung von dem Thema wichtig, oder? Ähm, also die werden zunächst mal nur bei den Argumenten angezeigt. Es ist nicht so, dass ein Vorschlag äh, irgendwie bevorzugt werden würde dafür, dass es besonders viele Argumente bei diesem Vorschlag gibt. Sondern der Vorschlag wird darüber bevorzugt, dass es viele Follower gibt. Und äh, also was auch halt wichtig ist, ist, dass da keiner seine äh, Unterstützung entzieht. Wenn das nämlich passiert, dann äh, wird das halt besonders negativ äh, bewertet. Und die Idee ist, dass wir äh, das so sortieren... Äh, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, die, weil ich den drüben bei dir eingebracht habe, dem Einzelvorschlag, die, also das folgende Ziel, dann ist das für den sehr negativ? Ähm, nee, also bei dir jetzt nicht, weil äh, du quasi dein ursprüngliches Durch Follow vom Erzeugen einfach äh, wegnimmst. Aber wenn du die 1 unterstützt hast und die 2 dann plötzlich nicht mehr unterstützt, dann ist das sehr negativ. Also ich, ich kann das ja mal machen, ich habe ja jetzt ein vererbtes Follow auf dem äh, Begrenzung der Geheimdienste Punkt 2 Also das was der Thomas erzählt, erstellt hat und wenn ich den jetzt äh, endfolge, ist da jetzt so ein dunkelgrauer Button Das hängt an der 2 dran, was du meinst Also du musst auf die 2 gehen und dann runter scrollen und auf Begrenzung der Geheimdienste, da ist es genau, da ist jetzt bei der 2, das ist so dunkelgrau und es wird angezeigt, dass einer entfolgt hat, das war ich, oh, ja. also im Moment ist es so, man sieht es ja oben, es werden alle Vorschläge angezeigt, das mhm. heißt, es werden im Moment alle angezeigt, also auch die, die als Spam markiert sind, werden angezeigt und generell einfach alle, weil wir fanden es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, jeden beliebigen Vorschlag, der zu einer Diskussion eingebracht wurde, auch sehen zu können. Aber eigentlich soll als Default der nur relevante Vorschläge anzeigen Knopf kommen, der noch nicht implementiert ist, weil wir dafür Daten brauchen. Also wir müssen einfach ein paar Diskussionen haben, die unübersichtlich geworden sind, um dann per so Hand raussuchen zu können, was sind denn jetzt hier die relevanten Vorschläge und dann die Parameter von unserem Algorithmus anzupassen, dass die Vorschläge dann auch wirklich nur die relevanten angezeigt werden. Und das werden dann wahrscheinlich so die Top 5 ungefähr. Also das ist im Moment die Planung. Das heißt, wenn du mit der Standardansicht in irgendeine Diskussion reingehst, dann hast du vielleicht 5 Vorschläge, die du vergleichen solltest. Die sind besonders relevant, die haben besonders viele Follower und so weiter und äh, du siehst über den Graphen halt mit den Pfeilen auch, was hängt wie zusammen, also ist da mal eine aus einem anderen erzeugt worden oder nicht und äh, für die besonders relevanten, relevanten werden wahrscheinlich auch die meisten Argumente gesammelt und äh, erst wenn ich sage, oh das ist irgendwie, äh, ich will mal da noch genauer einsteigen, dann kannst du sagen, okay ich zeig mal alle an außer Spam oder ich zeig alle an samt Spam äh, was eigentlich nur sinnvoll ist, wenn du Angst hast, dass irgendwie äh, ein Haufen Trolle Spam-Markierungen verteilen. Das ist dann allerdings auch insgesamt nicht begrenzt. Also es könnte ja auch sein, dass dann ein konkurrierender Vorschlag, der aber nicht so gut ankommt oder vielleicht sogar negativ bewertet wird, Irgendwann am halben Jahr, wenn neue Leute kommen, auf einmal wieder ein relevantes Gegengewicht zu dem ja, Vorschlag Das könnte sein. Ja. Und vor allem, wenn du einen neuen Vorschlag erzeugst, dann startet ihr erstmal bei Null. Und ähm, dann musst du halt gucken, dass du ein bisschen die Werbetrommel rührst. Also. Ähm, wenn du halt... Und machst äh, du das dann über Microblogging, ne? Genau, halt, du könntest das Microblogging verwenden, du kannst es aber auch einfach den Link dazu twittern oder den auf einer Mailingliste rumschicken, wenn du sagst, da gibt es aber Leute, die ja, haben das noch nicht Listen benutzt. Noch ja, ja, also ist völlig das egal. Ist es ganz Zeit, es sind, äh, also die URL, das, was oben in der, in der Adressleiste steht, das kannst du einfach kopieren und äh, das bringt dich genau an diese Stelle. Diese also Microblogging-Text. Ist frei. Äh, ja, es ist auf glaube ich 140 begrenzt. Ah, okay. Könnte ich auch. Ja. <lacht> also, also da müssen wir gucken. Das ist eigentlich total einfach für uns, das zu ändern. Das wäre vielleicht auch ganz... Also was hier natürlich auch noch interessant wäre, wäre so eine Art. Also nicht <lacht> Fragebogen der Schule. Das ist, das ist eigentlich interessant dass man vielleicht hier einen, einen nicht nur einen Mikroblock, sondern einen echten Block ähm, da verknüpft mit einem Argument, das man irgendwo reingeschrieben hat und sagt, okay, das ist jetzt mein Gegenargument und die ausführliche Erklärung, die habe ich jetzt in einem Blog nochmal beschrieben, warum nicht, wieso da ist. Äh, habe ich auch schon überlegt, waren wir bisher halt äh, mehr der Meinung, äh, also du könntest halt, wenn du eh einen Blog betreibst, hm. außerhalb von Findico, kannst du ja den Link in de, zu deinem Blogbeitrag einfach ins Argument reinschreiben. Okay. Und dann ist es ja anklickbar und so und okay, wird also dann gefunden. Ähm, ich hatte überlegt, ob das eine schöne Erweiterung wäre, dass du also äh, einen Blog hast, wo du dann also auf deine auf deine Profilseite, also du könntest zum Beispiel jetzt äh, Thomas Profilseite sehen, indem du halt auf den Namen klickst äh, im Microblogging. Ne? Okay. und äh, da ist im Moment halt nichts drin, weil er neu erzeugt ist, er hat sich noch keine Beschreibung hinzugefügt und äh, da könnte im Prinzip das wie so ein Blog so. Äh, aufgebaut sein. Ah, das ist interessant, ja. Das, okay. das wäre im Prinzip schon das. Ja, äh, wir, wir können mal noch was äh, also, eine weitere Funktionalität einfach machen, indem ich jetzt mal äh, Thomas' Vorschlag jetzt doch nochmal folge, anstatt ihm zu entfolgen und vielleicht meinem nicht mehr. Und wenn du willst, kannst du auch der zweimal folgen und der eins nicht, äh, in Begrenzung der Geheimdienste. Und äh, dann können wir nämlich uns mal angucken, wie sich der Text von Sicherheitspolitik also ich verändert Ich habe gesagt, bei hoher Argument Bürgerrechte sind wichtig. Ja, so. Ähm. Müllgerechte sind wichtig? Ja. Das ist bei Sicherheitspolitik oder was? Genau. Ah Ja, äh, Ja, äh, also was ich gemeint habe ist, wenn du in der 2 bist, dort auf Begrenzung der Geheimdienste geklickt. So, dann wird jetzt ja. aber hier Abschnitt über Begrenzung der Geheimdienste fehlt. Nee, dann bist du in der 1, wenn der fehlt. Also bei Sicherheitspolitik also ich, bist du in ich gehe Vorschlag 1. Ich gehe jetzt also auf die 1. Also du bist anscheinend bei, bei Sicherheitspolitik. Spielst bei Sicherheitspolitik? Genau, aber geh jetzt einfach nochmal, damit wir uns ein bisschen synchronisieren, äh, bei Sicherheitspolitik auf den Vorschlag Nummer 2. Also im Graphen da. Ja, da bin schon wieder. Genau, und dann geh uh, unten bei Begrenzung der Geheimdienste, klick dort auf die Überschrift. Mhm. Und dann siehst du äh, diesen Grafen mit zwei Vorschlägen. Der 1 und der 2 und die 1 ist ganz grau und die 2 ist mit so einem weißen Ring drumherum okay. Wieso ist die 1 jetzt grau? Die 1 ist deswegen grau, weil äh, ich als einziger direkter Unterstützer davon meine Unterstützung dafür entfernt habe und äh, damit ist es jetzt einfach komplett null, hat gar keine, äh, gar keine Follower Während die 2, die hat im Moment 2 Follower, wenn du jetzt noch folgst, dann hat sie schon 3 Also hat sie einen komplett weißen Ring? Genau, weil weißer Ring heißt, es sind nur direkte Follower da und äh, also das ist dann irgendwie beliebt und äh, das, gut, bei drei Leuten sieht man es jetzt noch nicht so stark, aber äh, der wird größer, also die 2 ist schon mal deutlich größer, also ist etwas größer als die 1 und wenn da jetzt 50 Leute äh, dem folgen würden und der 1 niemand, dann wäre das ein Riesenkreis und die 1 wäre äh, gigantisch, die 1 klein dagegen. Winz. Also das ist auch schon äh, so ein, ein Feature, was äh, dazu da ist. Ich habe ja noch ein bisschen Nudeln dran, die hat sich ja, auch die Größe nicht fährt. <lacht> da, Dann fällt es dir nicht auf. Also das. Wenn das wir jetzt noch mehr ist, Votes hätten. Er ah, okay, okay. Ähm, will dir ja damit sagen, dass du blind bist. Nein, nein. nein <lacht> es, es, es, wird, es wird deutlicher, wenn dann irgendwie mal 7, 8 Votes drauf sind, dann kannst du es auf den ersten Blick sehen. Okay. Und. Ähm, das hat jetzt Auswirkungen und zwar, wenn wir jetzt nochmal auf Sicherheitspolitik gehen, also genau, einfach äh, eine Stufe runter, dann, äh, dann gibt es jetzt die 2, die ist irgendwie gut bewertet und ähm, in dieser 2 kann ich jetzt mal über den Pfeil unten den Text von Begrenzung der Geheimdienste ausklappen. Also scroll mal runter, Thomas, Nee, nee, nee, nochmal zurück jetzt nochmal unterscored die und auf diesen Pfeil klicken. Genau. Und jetzt siehst du, das ist jetzt dein, äh, deine Erweiterung. Das mhm. heißt, es wird, in, wenn eine Diskussion auf einer tieferen Ebene stattfindet, mhm. wird dort ein quasi im Moment am stärksten unterstützter Vorschlag bestimmt und dessen Text wird in die Ebene oben drüber übernommen. Okay. Gut. Das heißt, wenn ich hier also draufklick, habe ich immer den momentan tatsächlich aktuellsten Text. Genau. Also da, aktuell ist der Text insofern, als ja, da haben die meiste, der hat irgendwie die meisten Follower. Und ja. äh, dadurch, dass die 2 jetzt beliebter ist als die 1, können wir sogar das gleiche nochmal machen. Eine Ebene drüber beim Wahlprogramm und dort den äh, Aspekt Sicherheitspolitik ausklappen über den Pfeil. Und dann kriegen wir einen ziemlich langen Text da eingefügt, ja. den wir runterscrollen müssen und dann wird ganz am Ende wird es äh, Begrenzung der Geheimdienste geben mit deinem Text. Das heißt... Ähm, unserem Text. Unserem Text, ja. Also ich habe ja auch gefolgt, also insofern identifiziere ich mich jetzt inzwischen auch mit diesem Text. Und ähm, insofern hätten wir das jetzt geschafft, quasi äh, diesen äh, Abschnitt in das sozusagen laufend aktualisierte Stimmungsbild, was ist das Wahlprogramm gerade, zu integrieren. Okay. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, weil zum Beispiel äh, bei der Sicherheitspolitik der äh, Vorschlag 1 immer noch die meisten Follower hat, okay. dann äh, könnte ich halt versuchen, irgendwie die Werbetrommel zu rühren und zu sagen, hey, ich habe da was Gutes erzeugt und äh, folgt ihm doch und... Äh. Ja, also der Punkt ist halt der, wenn ich einen guten Text habe und gute Argumente zu diesem Text eingestellt habe dann äh, habe ich halt auch gute Chancen, wenn ich dann irgendwie per Microblogging oder so darauf hinweise, dass dann Leute sich das angucken und sagen, okay, ich bin überzeugt, ich folge dem jetzt auch mhm. und dementsprechend verändert sich dann unter Umständen das Wahlprogramm. Und wenn ich dann halt, äh, also wenn ich jetzt überlege, äh, ich benutze Findico als Vorbereitung für einen Parteitag zum Beispiel, dann könnte ich halt sagen, okay, ich habe hier ein paar Unterabschnitte, da wurde diskutiert, aber da ist ein Vorschlag, der ist super beliebt. der, Das wollen alle. Und dann könnte ich auch sagen, ich mache einen Antrag, der das Ganze, äh, also quasi den ganzen Abschnitt, also nicht nur irgendwie drei Zeilen Text verändern soll am Wahlprogramm, sondern direkt den ganzen Block, Weil ich sage, der hat sowieso eine riesen äh, Unterstützung, dann kriege ich das als einen Antrag durch. Wenn ich aber merke, oh, da wird ganz... Äh, kontrovers diskutiert bei einem kleinen Teilthema. Also wir hatten zum Beispiel bei den Bildungsanträgen damals gab es eine riesen Diskussion äh, darüber, äh, ob man jetzt irgendwie schon mit fünf äh, eine, eine Pflicht hat, um in den Kindergarten zu gehen oder ob die Schulpflicht erst ab sechs starten soll und so und äh, dann wäre das halt so eigentlich ganz wenig Änderung am Text, aber viel Diskussionspotenzial. Und äh, im Idealfall merkst du das halt dann und kannst dann, bevor du einen Antrag stellst, halt genau das zum Beispiel als eigenes Modul einstellen. Und du sagst, ah, ich mache einen Riesenantrag, ein Großteil des Textes ist nicht so strittig, den kriege ich durch. Und dann habe ich halt ein Modul, über das heißt diskutiert wird, das stimme ich extra ab. Da guckt man dann einfach, was äh, bei der SDMV oder beim Parteitag als, äh, als beste Variante rauskommt. Und äh, Findico strukturiert es halt dann über diese äh, Alternativen, die ich in dem Graphen sehe. Substanzlos hat unser Wahlprogramm als Spam markiert. <lacht> das ist die die okay. ja Aber das können wir nicht. Wir können es nicht als Spam markieren. Ne? Doch. Das Spam ist dieses, dieser Feuerball neben dem Folgen. Wobei, wenn du jetzt das Wahlprogramm als Spam markierst und ihm folgst, das ist so ein bisschen inkonsequent. Aber das würde ja dann in der Konsequenz auch heißen, dass ich auch einen vorhandenen Programmpunkt jetzt dann über Diskussionen und so weit verändern kann, dass der, der, der das Original in diesem Programmpunkt gar nicht mehr so drin steht, sondern die Leute dann gesagt haben, okay, wir haben das jetzt verbessert, erweitert, genau. da sind jetzt alle Sterne drauf oder die meisten Sterne drauf und dann ist jetzt dieses neue... Das hat sich also Genau, also wenn, wenn ihr runter scrollt, ja, ja. ganz, ganz oh ja. runter, dann seht ihr, bei angemeldeten Benutzern ist der Hinweis unten, bei nicht angemeldeten Benutzern ist er sogar ganz oben, dass du ihn sofort siehst. Da ist nämlich ein Hinweis darauf, der, dich, der dir sagt, das ist Findico, das ist nicht das beschlossene Programm, das sind keine offiziellen Aussagen, okay. sondern äh, hier wird halt diskutiert und das ist irgendwie der Stand der Diskussion. Das könnte man so sehen. wobei ich um Gottes Willen nicht möchte, dass da irgendwelche Presseleute sich Finneco angucken und sagen, aha, die Piraten sind also aktuell gerade der Meinung, dass das und das, sondern das sollte natürlich dann schon irgendwie auf dem Parteitag oder so. Das muss Parteitag oder SDMV, wenn möglich, da verabschieden. Genau, das ist ja kein offizielles Parteiorgan. Ja, und es ja. ist auch ich nicht geeignet irgendwie als äh, Online-Wahlcomputer ja. oder so, vor allem, weil du ja nicht dagegen stimmen kannst. Das habe ich jetzt auch nicht gemeint. Es ja, ist interessant, dass man das weiterentwickelt und man verfolgen kann, mit welchen Argumenten und Gegenargumenten oder neutralen Argumenten oder Likes, Dislikes oder Spams oder sowas, sich das entwickelt hat zu dieser neuen Version. Und das finde ich sehr interessant. Das also die Idee ist halt ist das, ne? Genau, also die Idee ist halt äh, Prozesse, die bei äh, Diskussionen im Real äh, stattfinden, einfach in, in diese Online-Welt zu übertragen und halt äh, so gewisse Filterungen gelegentlich vorzunehmen durch das System über diese Follow-Markierungen halt. Dass du halt sagst, okay, jemand der neu einsteigt, der irgendwie die ersten paar Vorschläge, die noch total schlecht ausformuliert waren oder so, die braucht er ja nicht zu sehen. Der kann sich ja dann direkt die verbesserten Texte angucken und äh, das wird halt dann auch entsprechend übernommen, also wenn du zum Beispiel für den ganz rohen äh, Text schon ein Argument reingestellt hattest und der wird verbessert, einfach irgendwie eine klarere Formulierung gefunden oder so, dann wird das Argument auch erstmal übernommen. Das ist dann so ein äh, Argument, das halt auch äh, ein vererbtes Follow hat, sodass du halt äh, auch sagen kannst, okay, jetzt hat sich der Text so verändert, dass das Argument gar nicht mehr passt, dann kann ich dem auch die Unterstützung wieder entziehen. Aber äh, es ist halt so, dass die Argumente dass es eigentlich äh, sich immer weiter sammeln sollte. Also wenn dass du im Prinzip in diesem Graphen ähm, so Vorschläge hast, die zusammengehören und die sind durch Pfeile verbunden. Und äh, dann sich irgendwie, wenn sich da halt zwei Lager bilden, also die einen sagen, ja äh, ich äh, will, dass der CIA da in seinen Schranken gewiesen wird, und die anderen sagen, nee, das äh, ist mir nicht wichtig, CIA soll machen, was er will dann wären das halt zwei komplett unterschiedliche Vorschläge und äh, dann sind, kommen die auch getrennt vor, also es sind keine Pfeile dazwischen. Okay. Nee, aber dafür, dass das jetzt schon so weit ist, dass Das ist deutlich weiter, als ich erwartet hat und deutlich komplexer, als ich gehofft habe. Ja, ich weiß nicht. Halt, ich habe eigentlich den Eindruck bei der Softwareentwicklung, dass das irgendwann dann der Punkt erreicht ist, wo man dann so gute Verbesserungen drin hat dass es dann am komplex ist, aber muss halt auch wieder arbeiten. Ja, also im Moment ist halt, äh, also, haben wir viele Anfragen von wegen, ah, es ist nicht so intuitiv zu bedienen also, und was weiter. ich im Moment gemacht habe, ich habe gerade... Ich habe jetzt gerade den lieben Florenz Gleich von vorne. Der liebe Florence Stölcher ist. Machst du kurz Pause? Ähm. Ich kann. Ja, ja, ich. Oder schneid dann raus oder was auch immer. Nee, ich, ich stoppe dann die Aufnahme. Mein Rechner wird dann eine Zeit lang rechnen müssen. Aber. Okay. Das Unterstellen draufdrücken, Stärke einstellen. Wenn du Glück hast, ist